Kurz erklärt, Algorithmus. Ein Algorithmus bezeichnet eine feste, vorgeschriebene und programmierte Vorgehensweise, ein Problem zu lösen. Die Vorgehensweise dabei ist eindeutig und lässt keinen Handlungsspielraum. Die Berechnung besteht aus einer Anzahl einzelner Schritte, deren Reihen und Abfolge festgelegt ist. Nach Ablauf der Rechenschritte liefert der Algorithmus stets ein valides Ergebnis. Algorithmen können simple mathematische Formeln sein, die Eingabedaten automatisch erfassen und so zu einem Ergebnis kommen. Im heutigen Alltag stoßen wir meist auf sehr komplexe Algorithmen. Also zum Beispiel solche, die aus einer Vielzahl an Daten, also Daten wie unser Nutzerverhalten im Internet, Berechnen, welche Werbung wir zu sehen bekommen oder welche Beiträge in sozialen Medien prominent für uns platziert werden.